Heute Abend spreche ich mit äh, Ilana äh, und Ilana hatte mich angesprochen, wie denn Podcast ähm, denn bei mir gehen würde, weil sie macht auch Podcast und äh, wir wollten uns mal austauschen darüber, wie denn unsere Workflows aussehen und einfach mal ein bisschen gegeneinander halten, wie sich ähm, ja Podcast auch technisch entwickeln kann. Ilana, vielleicht erzählst du mal ein bisschen über dich, was du tust, was für eine Art von Podcast das ist und wie du dazu gekommen bist. Ja, hallo, ja sehr gerne. Ähm mein Name ist Ilana, wie schon erwähnt, äh, und ich mache mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir seit Anfang des Jahres einen Podcast, der nennt sich Bücherreich, ähm, ist auf Tumblr aktuell hinterlegt, das heißt ähm, boechereich.tumblr.com. Ja, und ja, das ist und hab da eben auch privat natürlich dann Interesse dran und ähm, hatte diverse Podcasts ähm, auf Englisch immer gehört, ähm, das heißt äh, meistens auch über Literatur und über Bücher, weil ich auch sehr, sehr viel und äh, gerne lese und äh, habe gedacht, Mensch, also, es wäre so schön, wenn ich mir das nicht, klar, ich kann Englisch, aber es wäre so schön, wenn ich mir das nicht alles auf Englisch immer anhören müsste, sondern wenn es das auch auf Deutsch gäbe. Mhm. Und habe dann wirklich mal im iTunes-Store äh, mal rumgeguckt, ob es da irgendwas Vergleichbares gibt und habe eigentlich nur so diese äh, recht steifen SBR 3, äh, wir erzählen dir jetzt mal, wie die Welt ist, in hochklassiger Weltliteratur äh, gefunden und war dann so ein bisschen so, hm, das gibt es gar nicht in Deutschland, was ich mir so privat gerne anhöre, nämlich, dass sich einfach äh, Menschen, die sich sympathisch sind, einfach locker miteinander unterhalten über ein Thema, was sie beide interessiert. Und da habe ich gedacht, naja, dann äh, muss ich das wohl mal selber auf die Beine stellen. Und so ist eben Bücherreich entstanden. Ich habe, ähm, auch im Vorfeld, ich habe auch über, im Vorfeld überlegt, was ich denn kenne überhaupt in die Richtung. Und äh, das einzig Vergleichbare, was oder vielleicht höre ich einfach nur nicht in die literarische Richtung rein. Ähm, ja. Das einzige, was ich abonniert habe, ist in trockenen Büchern von Alexandra Tobor. Kennst du das? Ah ja, das ist ein guter Tipp, nee, kannte ich noch nicht. Das ist äh, Aber äh, auch witziger Titel. Ja, die ähm, bespricht nämlich in loser Folge immer so 20 Minuten lang Sachbücher. Ja, deswegen, ah, ja. deswegen dieser Titel in trockenen Büchern, äh, wo sie ja, halt einfach ein Sachbuch, das sie gelesen hat in letzter Zeit, mit sehr viel Herzblut vorstellt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, sehr gut. Das äh, werde ich mir direkt mal zu Gemüte fühlen hier, hier hinterher. <lacht> ähm, und äh, wie, äh, wie, wie, sieht, wie sieht eure Produktionskette aus? Also äh, du hast mir eben schon ein paar Sachen erzählt. Was, was für Aufnahmetechnik verwendet ihr? Ähm, ja, also tatsächlich, wir sind, äh, obwohl nicht ganz unbeleckt, äh, sind wir doch so ein bisschen auf konsumerfreundliche ähm, ja, Plattformen angewiesen. Das heißt, wir sind so rangegangen, dass wir erstmal geguckt haben, wir brauchen einen Blog, möglichst einen, der nicht selbst ähm, ja, programmierbar ist, also den wir nicht selber erstellen müssen noch sprich, welche freien blog -Möglichkeiten gibt es, sind dann äh, relativ schnell auf Tumblr gestoßen, weil wir gedacht haben, Mensch, Tumblr hat einen RSS-Feed, der ist automatisch mit dabei. RSS-Feed brauchen wir für die iTunes-Anbindung, nehmen wir doch den mal. <lacht> ähm, ja, das hat leider nicht so automatisch geklappt, wie wir das gehofft haben, aber dafür dazu später vielleicht äh, mehr prinzipiell ist es so, dass wir ähm, haben eine ja, Jahresübersicht, was wir so besprechen wollen tatsächlich. Ähm, einmal durchgeplant, was gibt es für aktuelle Anlässe, wann wollen wir was besprechen als Redaktionsplan. Und ähm, dann treffen wir uns jede Woche ähm, am Wochenende bei mir zu Hause, hängen die Uhr ab, die ganz fürchterlich laut tickt und ähm, <lacht> nehmen das tatsächlich mit einem iPhone auf. Und, ähm, und liegt das ja, iPhone, liegt einfach so auf dem Tisch oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, wir halten das schon in der Luft. Also es ist schon, äh, wir hatten den zweiten Podcast oder so, der hörte sich fürchterlich weit weg an, also sehr leise hm. und da haben wir dann auch gesagt, ich glaube wir müssen das Ding bisschen näher an unsere Münder ranbringen. Das heißt, es ist immer einer und hält das iPhone sind der 20 Minuten maximal, die wir sprechen. Weil ich hätte jetzt ähm, eher auf irgendein äh, digitales Diktiergerät oder, oder Handaufnahmegerät so aller Zoom oder sowas getippt, aber jetzt ich wäre nie im Traum drauf gekommen, dass ihr das mit einem Telefon aufnehmt, also äh, dafür ist die Qualität echt mal noch nett. So, ne? Ja, also wir haben es auch so, es ist tatsächlich so, man bekommt dann eine mp glaube ich, oder M4A-Datei äh, raus. Mit was für einer App nehmt ihr das auf? Auf den PC, bitte was? Mit was für einer App nehmt ihr das auf? Äh, das ist eine automatisch installierte App auf dem iPhone, die heißt Sprachmemos Und da kann man halt beliebig lange mit aufnehmen. Und ähm, genau und man kann das dann halt mit viel rumgefrickel, wie das bei Apple-Produkten immer ist, ähm, kann man das dann auch tatsächlich auf den Desktop ziehen, einfach als Datei. Und wenn man das dann gemacht hat, dann hatten wir das ähm, umgewandelt in mp3, weil bei Tumblr kann man nur mp3 äh, draufladen. Das haben wir mit einem Gratis-Programm aus dem Internet gemacht, heißt Format Factory, bin ich ein großer Fan von, da kann man alles zu allem umwandeln eigentlich, also auch ähm, Videoformate in mp3 und solche Sachen, mhm. kann auch nochmal einstellen, was für eine Qualität man denn haben möchte, wenn man es runterkomprimiert. also kann auch auf die Sample-Rate und was weiß ich was alles einstellen. Aber ihr, ihr macht einen One-Take, ihr schneidet nicht, im Mix ja. nicht, das ist einfach One-Take, so ja. wie es aus dem Telefon purzelt, mhm. ja? Ja, genau. Also aktuell, ich hatte auch so zu Anfang gedacht, so mh, wenn man sich mal verspricht und richtig rauskommt. Aber das ist ja eigentlich auch lustig. Insofern, also es hatten wir jetzt bisher noch nicht, ähm, nur äh, ohne, dass wir es auch genommen haben. Aber äh, ja, definitiv, es muss irgendwann nochmal ein Schnittprogramm her, falls wir uns wirklich mal irgendwie in Minute 15 so völlig äh, raus, äh, ja, rausbringen lassen. Aber ansonsten bis dahin äh, läuft das bisher noch ganz gut. Wir sind halt auch so ein bisschen, dadurch, dass wir ja gerade erst angefangen haben, wissen wir eben an vielen Stellen nicht, ja, in was lohnt es sich denn jetzt zu investieren. Ähm, wenn wir jetzt ein Mikrofon äh, kaufen, beispielsweise, ich habe es schon angesprochen, bei Thomann. Thomann.de ist, glaube ich, der europaweit größte Versandhandel für so Musiksachen und Zugehör. Und ähm, da gibt es eben auch den podcast Bundle. Hm. Also ein, ein, ja, das hatte ein ich gesehen, so ein kompletter komplettes Päckchen. Mikrofon ne? Mikrofon mit gleichzeitig noch Schnittprogrammen. Hm. Ist das das Richtige oder nimmt man lieber ein äh, noch besseres Mikrofon und nimmt das Schneideprogramm dann nochmal irgendwie äh, separat oder nimmt was äh, gratis äh, Schneideprogrammmäßiges, ich glaube Audacity oder so ist, äh, glaube ich, frei verfügbar. Was, was für ähm, Rechengerät habt ihr zu Hause, was, was für ähm, PCs, Laptop oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe hier einen äh, Asus Laptop äh, mit Windows 7. Mhm und genau von der Distribution her dann äh, sagst du packt ihr das auf den Tumblr Blog einfach drauf habe ich mir auch ja, an, genau. also angeguckt ja genau es ist so dass man dort nicht über 10 MB hochladen darf ah, an Datei okay. das heißt wir gucken das eine Mal wie gesagt da, das hört man dann an der Qualität auch da waren wir tatsächlich bei ich glaube 22 Minuten dass wir aufgenommen hatten in einem Stück und als wir das dann in der in der mittleren oder normalen Qualität in MP3 umwandeln wollten war das 10 MB und weiß ich nicht, 10,5 oder so. Hm. War ein bisschen ärgerlich und der hat das dann auch wirklich nicht zugelassen. Das heißt, wir mussten das dann nochmal mit der Qualität beschneiden und das hat man entsprechend gehört. Hm. Dann wird so, wird dann so. natürlich dann entsprechend blechdosiger, das Ganze, ne? Ja, ja, ja, das hat man echt, also den Unterschied hört man tatsächlich. Und Tumblr ist genau, dann quasi so, den, so die Homebase des Ganzen. Ähm, ja. Quasi eu, eure, eure Site im Web. Ähm, weswegen du mich ja angesprochen hattest, war ja so die Anbindung, wie kriegt man das hinterher an ähm, iTunes dran oder in, in den iTunes-Store rein. Ähm, habt ihr euch außer dem iTunes-Store noch andere Plattformen angeguckt, was weiß ich, wie Podcast.de oder äh, oh, wie hieß denn noch die äh, Blau? <lacht> wie, wie heißt das? Ich, es gibt noch eine mit so einem blauen Layout. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich, also okay. die beiden größten Sachen sind sicher, also im Deutschsprach, also einmal insgesamt natürlich ähm, iTunes und im deutschsprachigen Raum dann podcast.de. Mhm. Ich hatte noch eins gesehen, ich weiß nicht, ob das podcaster.org oder so war. Da hatte ich okay. auch ein paar von meinen Podcasts einfach angemeldet. Die, das zieht sich das aber automatisch dann jeweils, wenn der RSS-Feed frisch ist, okay. dann holen die sich die. Was habt ihr euch da angeguckt an weiteren Plattformen? Ähm, tatsächlich bislang erstmal nur iTunes. Also äh, prinzipiell ist es so, dass wir ähm, schon jetzt ganz gut vernetzt sind, gerade so in dieser Bücherszene und haben halt ähm, Profile auf diversen Homepages, die sich eben damit befassen. Mhm. Und auch so von, auch Elena ist wohl irgendwie mit mehreren Autoren befreundet auf Facebook und so, also solche Geschichten. Und ähm, das heißt, wir haben eigentlich gedacht, so aus der. Grundmasse, die wir erreichen wollen mit dem Podcast, ist das vielleicht äh, brauchen wir gar nicht so ja so viel nach außen gehen, aber iTunes ist eben immer die größte Plattform dafür, auch äh, ich sag mal weltweit erreichbar mhm. und deswegen hatte ich jetzt bisher mich nur darauf ähm, ja, konzentriert, aber das, klar, man könnte das natürlich auch noch auf anderen Plattformen einfach mal einreichen und mal gucken, wie das dann da funktioniert. Nur wie gesagt, auf iTunes klappt das so, wie es aktuell ist, noch überhaupt nicht. Hm. Also äh, weil, dieser eingebaute, ja. Weil der Feed wahrscheinlich nicht, nicht gefuttert wird von iTunes. Irgendwas ist da nicht richtig, ja. Hm. Also vielleicht einmal kurz, wie das äh, abgelaufen ist. Wir hatten ähm, ein paar, ich glaube zwei äh, Episoden hatten wir veröffentlicht und dann habe ich mich da mal die ersten paar Stunden dran gesetzt und habe mir das mal angeguckt. Es wurden dann noch viele mehr. <lacht> ähm, also, wir haben wirklich das Problem: Es äh, gibt, wie gesagt, einen RSS-Feed, der dort eingebaut ist. Ähm, man kann auch auf iTunes, gibt es so einen Feed-Validator, den kann man irgendwie aufrufen und kann das dann mal eingeben und kann mal sehen, wo dann äh, der Hund begraben liegt. Mhm. Ähm, sagt mir jetzt allerdings nicht so viel, muss ich sagen, von den Fehlermeldungen her. Ähm, also, es gibt Fehlermeldungen. Ja, also der, bei dem Feed Validator ist es so, dass da irgendwie steht: ja, generell ist der, der Feed ähm, valide, aber Sie könnten ja nochmal das und das äh, optimieren, dann würde es, nee, irgendwie so anders ausgedrückt, so nach dem Motto: dann würde das auf noch mehr Plattformen äh, problemlos gelesen werden können. Mhm. Aber wenn man das ähm, schon mit diesem Feed alleine bei iTunes wirklich einreichen versucht, also nicht validiert, sondern einreicht, äh, sagt da direkt die Fehlermeldung, also es gab ein Problem beim Laden ihres äh, RSS-Feeds, heißt es hm. glaube ich, vom, von der Fehlermeldung her. Dann kommt das wahrscheinlich Und, gar nicht äh, erst in die manuelle Prüfung, weil das schon technisch irgendwo gescheitert okay. ist. Nee, nee, genau. Also das ist gleich der erste Schritt, nachdem man sich angemeldet hat auf iTunes und das eben einreichen möchte. Dann äh, lässt er einen schon nicht weiter, weil eben dieser Link quasi irgend irgendwas nicht im Feed stimmt. Mhm. Und dann äh, gab es bei Tumblr selber, glaube ich, oder, oder bei iTunes, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, aber auf jeden Fall gab es da den Tipp, ja, benutzt doch mal das gratis Tool Feedburner. Mhm. Scheint ein Google-Tool zu sein. Ähm, ich habe im Internet dann auch im Nachgang gelesen, ja, wird es abgeschafft, wird es ja. nicht abgeschafft. Ja, ja. ja. es Kippe, behandelt. Ja. Ja, genau. Also es könnte daran liegen, aber ich habe jetzt bisher auch noch nichts Alternatives gefunden, was beispielsweise auch ähm, die deutschen Sonderzeichen zulässt. Also gerade mit einem Podcast namens Bücherreich brauchen wir halt das Ü. Ja. Und auch sonst in unserem Beschreibungstext sind halt viele Sachen wie äh oder SZ oder ähnliches, Na, ähm, was wir halt auch vernünftig dargestellt haben wollen. Ich meine, es ist 2014. Es gibt Unicode. Es ist nicht einzusehen, warum ja. das irgendwie nicht gehen sollte. Man kann Chinesisch ja, schreiben ja. on Screen, so ne. Ja. Naja, und wie gesagt, dann habe ich das mit dem feed ausprobiert, was da äh, toll dran war. Daneben, dass es kostenlos war, war, dass sich auch wirklich nochmal Sachen abgefragt wurde, wie ähm, Beschreibungstext, wenn man also auf, äh, später dann bei iTunes äh, auf das i klickt, was dann da stehen soll und so. Also da hat man dann wirklich auch gesehen, ja, äh, da steckt noch irgendwie mehr Fleisch an den Knochen. Die wissen zumindest, was gewünscht ist. Und es stand auch explizit nochmal drin, ja, ja, für die iTunes-Einbindung und tralala. Und dann habe ich aber... Dann muss man quasi, äh, gibt es nochmal eine neue ähm, URL, logischerweise, die dann eben auf diesen ähm, äh Feed, auf Feedburner verweist. Und den habe ich dann auch nochmal eingegeben. Und äh, also bei iTunes selber einreichen ist dieselbe Fehlermeldung wie bei dem normalen tumblr feed mhm. Also auch wieder, es gab ein Problem beim Laden Ihres Feeds. Und wenn man den bei ähm, dem Validator angibt, dann äh, sind da auch Probleme, aber nicht die gleichen wie bei dem anderen Feed. Mhm. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist Feedburner schon gar nicht so schlecht, aber da sind irgendwelche iFrame-Geschichten drin, die er nicht haben möchte. Ja. Und ein, an einer Stelle auch irgendein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, wie so ein Absatz oder so, der ihn auch nochmal gestört hat. Mhm. Was aber jetzt ja eigentlich nur Kleinkram wäre. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bei iTunes, wenn man es dann eingibt, funktioniert es nicht. Und bei Feedburner kann ich noch nicht mal in den HTML-Text äh, reinklettern, um da zur Not noch etwas rauszulöschen, was halt nicht richtig ist. Du also erzähltest... Ja. Entschuldigung, wir haben eine bisschen lange Leitung. Ich falle noch ins Wort. Sorry. Ähm, Kein Problem. Du hast erzählt, ihr habt aber ähm, zumindest seid ihr relativ gut vernetzt, so, was, so, was so die PR angeht, wenn schon mit der Distribution es okay. hakelt und, und knackt und drückt. so ne. Ähm, ja. Wie seid, wie seid ihr da so vernetzt? Was, was hast du so für ein Gefühl, wie groß ist so die Hörerschaft, wenn man überhaupt ähm, nach, äh, ich meine, es ist jetzt äh, äh, gerade mal zwei Drittel des Januars rum, ihr habt Anfang des Jahres damit begonnen äh, und ihr habt schon Feedback zu dem, was ihr tut. Was okay, sagst du, also wie groß ist die Vernetzung? Sagen, ja, ja, ich muss echt sagen, wir, wir sind auch völlig... Äh von den Socken eigentlich gehauen, weil wir nicht mit so viel Feedback gerechnet hätten. Also es sind doch extrem viele Leute, die sich für Bücher interessieren und auch, uns auch ganz gerne zuhören. Mhm. Das ist echt schön äh, zu sehen. Also wir haben jetzt äh, ja, vier Folgen im Prinzip veröffentlicht, also drei reguläre am Wochenende und einmal einen noch zwischendurch, weil wir so viele Bücher gelesen hatten und unbedingt noch mal zwischendurch ein Update geben wollten, gesehen. Äh, was wir 2014 schon fertig gekriegt haben. Und ähm, es ist so, dass wir bei Tamla ja eine inkludierte äh, Auswertung haben, ähm, wie oft das abgespielt wurde. Hm. Und der allererste, ich scroll hier gerade mal runter, äh, um eine aktuelle Zahl zu kriegen, wurde 254 mal abgespielt, was einfach äh, der Hammer ist. Großartig, ja. Wie gesagt, gerade für den ersten Podcast, das hätte ich nie im Leben gedacht. Ich meine klar, wir haben das fleißig auf Facebook geteilt und eben auf dem einen ähm, äh, Portal, wo wir halt beide angemeldet sind. und wir haben dann auch relativ zeitnah in der zweiten ähm, Episode auch tatsächlich nochmal über die Buchcommunities gesprochen, in denen mhm. wir auch äh, ja, unterwegs sind, was auch nochmal einige Leute dann, also je nachdem, was für Bücher wir äh, besprechen und das, was so inhaltlich besprochen wird, teilen uns dann auch wiederum Leute, die entweder Autoren sind oder eben, ähm, wir bekommen jetzt beispielsweise auch von dieser besagten Plattform, die nennt sich Buchgesichter.de. Ähm, da äh, hat die eine Administratorin auch, als wir sie angesprochen haben, hat sie auch gesagt, dass sie da demnächst nochmal auf uns hinweisen möchte. Und die haben 25.000 Fans auf Facebook, also denke ich mal, dass sich da auch nochmal einiges drehen wird. Mhm. Haben jetzt am Wochenende, also am Samstag oder nee, am Sonntag ähm, auch nochmal eine Facebook-Seite ins Leben gerufen. Ähm, und die hat mal eben mal eben so, indem wir das mit unseren Freunden quasi geteilt haben, 49 äh, gefällten Angaben bekommen. Also wir sind schon sehr zufrieden mit dem, was da was so also passiert, gerade dadurch, dass ähm, wir privat unterwegs sind. Es geht uns jetzt nicht um Masse, ne? also es geht uns einfach darum, Aus Spaß dass Spaß an der so haben. So, ne? Und wir freuen uns aber trotzdem richtig doll, dass da irgendwie so, viel, so viele Leute sich das anhören. Und auch, ähm, wie gesagt, also gerade auf Buchgesichter.de haben wir dann auch noch mal, entsprechend Geschichten veröffentlicht, wie das dazu kam und äh, dass die Leute sich das auch vielleicht mal anhören, wenn sie Lust drauf haben und da haben wir so tolles Feedback bekommen. Das ist einfach irre. Also alle schreiben, oh, es macht Spaß euch zuzuhören und so und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Das ist genau das, weswegen wir das machen. Also das Ganze hat ähm, eine Menge Potenzial, das heißt die Technik und die äh, Verteilung darf ruhig noch besser werden, um die Leute noch ja. glücklicher zu machen. Ne? Oder das Ganze ja. überhaupt ähm, überhaupt erstmal die Reichweite zu erhalten, die das Ganze haben kann, wenn du äh, auf großen Podcast-Plattformen gelistet bist. So. Ja. Ich ähm, drehe mal den Spieß um und erzähl mal einfach, was ich tue und wie ich das tue. Ja. Ungefähr so, wie du das ja, jetzt in der... Ja, gerne. Ich das fragen, äh, bestimmt... Stimmt, lachst du schon heiß, dass es so wenig bei uns sind? Wie viele hören denn bei dir so ungefähr Das zu? weiß, das der, der Witz ist da. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ähm, ich habe zwar Messmethodik einfach aus beruflichen Gründen, weil ich weiß, wie, wie, man, wie man solche Analyse Sachen macht. Bloß ich komme ja zu nichts hier so ne. Ich mache es auch aus den gleichen Beweggründen wie ihr, weil weil es mir einfach Vergnügen bereitet und schön ist und überhaupt so. Es gibt auch Feedback. Ich habe nur das Gefühl, ich kann was was die PR und die Vernetzung angeht, kann ich von euch noch ordentlich was Lernen. So, und wenn wir uns da gegenseitig austauschen können, dann ist ja großartig. Also von den Formaten her, ich äh, produziere regelmäßig, produziere ich zurzeit drei Formate. Zweieinhalb kann man okay. eigentlich sagen. Ähm, eins äh, ist sind Wo die Wasserdrachen wohnen. Das ist ein Lokalpodcast über Paderborner Eigenheiten. Neues, altes, Unbekanntes aus Paderborn heißt das. Okay. Ähm, da ähm, ist eigentlich daraus entstanden, dass ich bin äh, begeisterter Wahlpaderborner und hier die Stadt ist 1200 Jahre alt. Hier gibt es so viel zu entdecken äh, an krassen, abgefahrenen, verrückten, bescheuerten Geschichten. Und ähm, ich laber den Leuten immer ein Kotelett ans Ohr. Jeder, der irgendwie hier mit mir durch die Gegend läuft, kriegt erstmal eine Stadtführung, ob du willst oder nicht. Und Podcast ist die Möglichkeit, dass man auch auf Stopp drücken kann. Und wenn man keinen Bock hat, dann braucht man sich das ja nicht anzuhören, so, ne? Also quatsche ich ins Internet, anstatt Leute auf die Nerven zu fallen. Das zweite vom Format sind die Denkblasen, die ich zusammen mit ähm, einer Freundin mache. Äh, und wir ist eigentlich so entstanden, dass wir, äh, wann immer wir bei ihr in der Küche rumgesessen haben und Tee tranken, wir auf irgendwelche krassen philosophischen Klamotten kamen und immer mal wieder gesagt ja. haben, das müsste man eigentlich mal aufnehmen. Und jetzt machen wir äh, die Denkblasen, Küchenphilosophie für ähm, mit Katharina und Branko. Und äh, das dritte Format ist, äh, das ist so ein Bauchladen-Podcast für alles und jeden, alles, was so eigenen, keine eigene Plattform eigentlich hat. Das ist Branko Spezial, ähm, da interviewe ich eher Leute, was weiß ich. Mein Bruder promoviert ah ja. über nachhaltige Weidewirtschaft in Afrika, dann habe ich, um mein Equipment zu testen, mich selber beim Kochen aufgenommen, dann habe ich... Äh, mit meinem Kollegen Kamil, der Videofilmer ist, darüber gesprochen, wie sein Job funktioniert und, und solche Sachen so. Ne? Das ist sehr ah, ja. spannend. Dann gibt es noch zwei Seiten oder ein paar Seitenprojekte, wie zum Beispiel das, wofür wir jetzt hier gerade aufnehmen, für den UWL Podcast Cluster. Das ist ein loser Zusammenschluss für ähm, Podcaster in Ostwestfalen-Lippe und wo wir auch so ein bisschen immer Hilfe zur Selbsthilfe machen wollen. Deswegen hier mal How to Podcast als Podcast. Und mal ein bisschen Austausch über. Da muss ich ja gleich mal einhaken, dass du mich hier überhaupt als äh, Gast hast, als äh, ursprüngliche Hameln-Pürmanterin, ist ja. Äh, Nicht Körper so weit weg. Genau. Richtig. <lacht> <lacht> Hallo Hamburg, hier aus dem wilden Osten äh, des Westens. Ja. <lacht> ähm, ich komme tatsächlich ursprünglich äh, aus der Nähe von Hameln, das ist ganz witzig. Ja. Äh, Deswegen, also wir fassen OWL auch ein bisschen weiter so. Ne, Katharina wohnt in äh, Steierberg, das sind so 30 Kilometer nördlich von Minden. Das ist schon Niedersachsen, so an Nienburg an der Weser, aber nun wer ja. dabei ist, ist dabei. Ähm, ja. Und, das, und wie genau nehmt ihr das dann auf? Also das Ganze sieht so aus, dass ähm, Katharina hat eigentlich kaum Equipment. Die hängt dann einfach per, äh, so wie wir jetzt gerade, per Skype oder per ähm, Google Hangout zusammen. Das geht von der ähm, Soundqualität eigentlich ganz gut, wenn du einigermaßen Mikro hast. Und das wird jetzt auch noch mal besser, weil Katharina hat jetzt auch richtig Headset-Mikro. Ähm, okay. Ich selber äh, bin ja im, im, beruflich im Internet unterwegs und habe den ganzen Tag mit Computern zu tun und bin sowieso so ein bisschen äh, Technik verliebt. Ich mag Technik und habe mir dann erstmal hier so ein bisschen mich eingedeckt. Ich nehme jetzt aktuell, ich kann mal mein... Jetziges Setup ist, besteht jetzt gerade darin, ist ein bisschen experimentell. Ich habe hier einen Zoom H4n-Handrekorder. Ähm, mhm. Da kann man zwei, zwei Mikros anklemmen, die so Phantomspeisungen haben, also die nochmal extra ein bisschen Strom brauchen, aber dafür ein bisschen schöner sind als die Mikros ohne Strom, die dynamischen Mikros. Mhm. Und nehme hier einfach direkt digital auf eine, auf eine Speicherkarte auf. Und dich habe ich hier äh, etwas abenteuerlich über mein iPad mit Skype eingeschliffen, was eigentlich sehr erstaunlich geht. Das habe ich in der Form, habe ich das auch noch nicht probiert. Ich selber verwende Mikros, da habe ich mich mal an, an meinen Helden orientiert und benutze das, was, was Holger Klein und Tim Pritlaff. So die Heroen der deutschen Podcast-Szene äh, verwenden. Das sind nämlich äh, auch von Thomann bezogen äh, Bayer Dynamik, ähm, wie heißen die, DN297 Headset Sprechgarnituren. Die haben einen sehr okay. schönen Sound. Also ich hatte auch keinen Bock auf Durchprobiererei, sondern habe dann so lange rumrecherchiert, bis ich wusste, was die Leute verwenden, die ich mag, vom Sound her. Und habe mhm. dann einfach gesagt, okay, dann spare ich da drauf. Die sind auch nicht wirklich billig. Die liegen so jenseits der 200 Euro, die Teile. Aber dafür ist das Sound da halt du mir sehr noch geil. Kannst genau sagen, wie die heißen? Dann gebe ich das bei Thumann mal an und gucke das mal. Sekunde. Ich, 297 äh, Ich muss den Karton angeln. Und zwar ist das ein äh, Bayer Dynamic dt 297 können wir auch noch mal in die Shownotes packen. Ja, sehr gerne. Und äh, dazu halt, wie gesagt, habe ich jetzt gerade hier angeklemmt ein Zoom H4n. Das ist von der Firma Zoom. Die stellen halt solche ähm, ähm, Handrekorder her. Das ist ein Gerät, wo man entweder zwei Phantomgespeiste zwei, zwei XLR Mikros Phantomgespeist dran anhängen kann. Das sind die mit diesen ganz fetten Steckern. Und es hat noch ein Stereo-Mikro, mit dem man so Atmo aufnehmen kann. Und man kann mit dem Gerät entweder, so wie wir jetzt gerade, einfach zwei Mikros auf eine, auf eine Spur draufhauen. Dann hat man so Spe Stereo. Oder man kann das Ganze auch... Ähm, bis zu vier Kanal aufnehmen. Dann kann man über das äh, externe Mikro oder das, das, was halt im H4N dran ist, Stereo aufnehmen und hat dann über die beiden Mikroeingänge äh, mit den Headsets einmal eine linke und einmal eine rechte Spur. Und dann kann man da quasi drei Kanalaufnahmen oder vier Kanalaufnahmen mitmachen, wenn man so rumzählt. So. Und okay. ähm, ich habe mir auch noch gekauft ein kleines äh, Beringer Mischpult. Ähm, okay. Wie heißt das? Ein Xenix QX 1200 USB. In der Hoffnung, dass ich da mehr Kanalaufnahmen über USB mitmachen kann, aber ich habe irgendwie die Beschreibung nicht richtig gelesen. Ähm, oh. Kann man leider nicht, aber dafür kann man halt da schon mal ein bisschen... Ähm, dann vorsortieren habe ich, wenn man so, sich so zu zweit unterhält, finde ich es immer ganz nett, wenn man den einen ein bisschen links hat und den anderen ein bisschen rechts, so. ne? dann entsteht so rein akustisch im Stereo, wenn das mit Kopfhörern hörst, so ein gewisser äh, Dialogeffekt. Ne? Und mhm. da kann man auch schon beim Aufnehmen selber schon mal ein bisschen vormixen, dass du halt ein bisschen äh, Höhen rausnimmst oder ein bisschen mehr Bass hast oder da einen Kompressor drin hast, den, mit dem du den Ton einfach insgesamt fetter machst. So, ne? Das ist Aber, aber wie sag mal, ich diese, diese ähm, Sprech-Headsets, ich meine, Elena und ich sitzen beide zusammen bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Ist das dann für uns auch das Richtige oder würdest du dann eher wirklich ein externes Mikrofon empfehlen? Ich würde, ich würde so ein, ähm, für solche Gesprächssituationen auf jeden Fall so, ein, so ein, ähm, eine, eine Hörsprechgarnitur bevorzugen. Weil einerseits kannst du dich selber hören, du hast einen ziemlich guten Monitoreffekt. Du hörst es gleich so, wie es quasi auf der Aufnahme landet. Und du ja. das Tolle ist, du hast äh, immer den perfekten Abstand äh, vom Mikrofon zum Mund. Und der verändert sich auch nicht, wenn du dich bewegst. Das heißt, auch, du hast auch eine gewisse Bewegungsfreiheit einfach dabei, mit der du dann... Äh, Weißt du, wenn du dich unterhältst, dann gestikulierst du schon mal, beugst dich vor oder zurück ja, ja. oder sonst irgendwie was. Und von daher ist ja. das äh, schon ganz sinnig. Das muss nicht unbedingt hier dieses Fettgerät sein. So. Das ist nur, man muss sich überlegen, ähm, deine, deine, die Qualität deiner kompletten Produktion steht und fällt einfach damit, wie gut hast du es am Anfang aufgenommen. Du, wirst es, mhm. du kannst es immer noch weiter runter komprimieren und dünner machen und sonst irgendwas, aber du kannst es niemals besser machen. Das ist ähnlich wie in der Bildbearbeitung. Hast du das Bild einmal in ja. klein, hast es in klein, da kannst du es nie wieder hochrechnen. so ne mhm. Und äh, deswegen ist so ein, ein gutes Mikro schon mal ein schönes Investment. Ich merke immer mehr, ein Mischpult hätte ich eigentlich nicht wirklich gebraucht. Es ist schon mal ganz, mal ganz hilfreich, wenn man hier quasi zu Hause im Heimstudio sitzt, aber gerade wenn du auf Reisen bist oder damit durch die Gegend fährst, ist einfach die Kombi ähm, zwei von den Headsets und ein gutes, äh, ein gutes Handrekordergerät, hier so ein Zoom H4N halt, äh, bist du bestens mit bedient. Mhm. Das selbst wenn du diese, diese sau teuren Mikros nimmst, die einfach auch eine saugeile Qualität haben, äh, zusammen mit einem HVN liegst du immer noch, ähm, also es ist immer noch im dreistelligen Bereich, in dem du das alles realisieren kannst. So von daher geht mhm. es. Ne? Ähm. Also, selbst ich meine, überleg dir, was du sonst im dreistelligen Bereich so tust, so ne, für Sachen, von denen du irgendwie langfristig gar nicht so viel hast. Das ist schon erstaunlich, mhm. wie viel Geld man man teilweise für Sachen ausgibt, die sind einfach futsch, merkst du nichts, so ne. Schlimmsten sind immer ja, so stimmt. irgendwelche Konsumgeschichten, wie was weiß ich, ähm, rauchen, trinken, böses Essen, <lacht> so ne, da mhm. kannst du immens sparen und wenn du das in gutes Equipment investierst, hast du da, glaube ich, mehr davon, so. Ja, das stimmt. Ähm, und ganz ja. kurz nochmal zum Thema, äh, gerade auf Skype und Google Hangout. Wir sitzen ja nun wie gesagt nebeneinander auf dem Sofa, äh, aber man könnte ja, wenn man jetzt beispielsweise mal ähm, einen Autor interviewt in unserem Falle hm. und der sitzt äh, nicht in, in Hamburg vor Ort. Ähm, könnte man den dann wie, wie funktioniert das genau er braucht einen Skype-Account ich brauche einen Skype-Account und gibt es dann in, innerhalb von Skype selber ein Tool zum Aufnehmen oder sitzt man dann davor mit dem Handaufnahmegerät ich habe dich Mikrofon? jetzt hier zum Beispiel so wie, wie wir es jetzt haben wäre ja ganz klassisch ich äh, habe ähm, auf meinem Skype-Konto habe ich Guthaben drauf ne? und ich habe dich jetzt einfach angerufen auf Telefon ganz normal und ähm, mache das hier übers iPad. Das kannst du auch mit deinem iPhone machen. Ich hätte das auch mit, mein, mit meinem Handy machen können. Da sind ja meistens diese 3,5 mm Mini-Klinken dran, die ganz normalen Kopfhörerausgänge. Ne? Das schleife ich ja. durch äh, in den zweiten Kanal von meinem äh, H4n rein. Nachteil daran ist, äh, ich habe hier keinen Rückkanal von dem, was ich auf dem H4n höre, sondern muss jetzt dann ins Mikro von dem, von dem äh, iPad sprechen. Aber das geht auch einigermaßen so, ne? Also ähm, hier in so einer 1 zu 1 Situation, wie wir jetzt sind, reicht das völlig aus. Ähm, man müsste dann natürlich gucken, wenn man zu zweit mit einem HVN noch jemanden per äh, Skype einschleifen möchte, dann wäre man darauf angewiesen, dass man tatsächlich vom HVN das Atmo-Mikro nimmt, also dass du diese atmosphärische Umgebung eigentlich aufnehmen kann. Äh, das wird auch noch zu Not geht das dann auch. Dann hast du hinterher beim Schnitt und beim Mix ein bisschen gefrickelt, weil du nämlich dann eine linke und eine rechte Spur hast mit... Einmal dem Skype-Telefonat und einmal mit dem einen, der mit dem, Hex mit dem Headset aufnimmt. Plus äh, eine Stereospur von derjenigen, die von euch dann in das Stereo-Mikro vom äh, HVN reinquatscht. So, ne? mhm. Das ist ein bisschen friedlich, aber auch selbst das würde noch gehen, so eine Dreier-Situation. Ich habe die letzten Denkblasen, die ich letzten Mittwoch aufgenommen habe, da wir, ähm, mhm. war ich bei Katharina vor Ort und habe zusammen mit ihr und ihrem Lebensgefährten Jürgen haben wir zusammen eine Folge aufgenommen und da habe ich auch den beiden ich die Headsets aufgesetzt und ich habe halt ins Mikro vom, vom Zoom reingequatscht, das ging auch ganz gut. Mhm. Boah, wenn ich das dann aufgenommen habe, äh, entweder nehme ich es halt hier auf eine Speicherkarte auf, aus dem Zoom fällt dann eine ganz normale SD-Karte raus, wie du sie auch in, in Digitalfotoapparaten hast, ne? Ähm, mhm. Oder ich, äh, wenn ich das, den Mixer dran habe, dann äh, nehme ich direkt im Rechner auf, aber in beiden Fällen kopiere ich mir die Daten dann in, ich habe Mac und äh, kopiere das in GarageBand, das ist ähm, das vom Mac mitgelieferte Schnittprogramm oder du kannst halt sowas verwenden wie Audacity, was du eben schon angesprochen hast mhm. und hast dann da die Möglichkeit dann unterschiedliche Spuren einfach ähm, aufzunehmen, dann, dann zu verwursten. Ähm, mhm. Wir haben, Ich habe grundsätzlich an meinen ähm, Podcasts immer irgendwie einen Jingle dran, vorspannen, abspannen so Erkennungsmelodie. Bei den Denkblasen ja. ist es zum Beispiel einfach Geblubber, ja, so Wasserblubbern. Mhm. Und ja. äh, bei den Wasserdrachen ist es, ähm, ähm, da sage ich dann immer vorweg immer, es war einmal ein Sumpf, dort lebten die Wasserdrachen. Dann kommt die Titelmusik und dann kommt, wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 35, äh, heute schöner sterben in Paderborn oder so. Und dann kommt die eigentliche Story okay. erst. Ähm, Und woher hast du diese Jingles? Ähm, entweder ähm, ähm, kannst du dich bei äh, solchen Datenbanken wie freesounds.org bedienen. Da gibt es jede Menge gemeinfreie Sounds, die du selber zusammenbasteln kannst oder auch kleinere Jingles. Oder bei, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Audacity ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es auch sowas dort gibt. Aber bei GarageBand gibt es dann ein ganzes Repository von Sounds, die du gleich mit dabei hast. Auch Coole Sound, so, so Jingle Musik einfach zu verschiedenen Themen, ähm, dann auch schon so vorbereitet, dass du eine eine Langversion, eine mittlere und eine Kurzversion von einem du denselben hast so, ne? ähm, mhm. Das hört man dann zum Beispiel auch beim Jingle hier vom von diesem Podcast für äh, den UWL Podcast Cluster. Da haben wir so eine lustige Dixie Band Musik vorweg, so einfach, ne? Oh ja. Ja, vor lauter Verzweiflung haben wir schon gedacht, um Gottes Willen, wir müssen hier die, die Kammermusik aufmachen und müssen hier was selber aufnehmen. Ja, das, das geht natürlich auch. Jetzt zum Beispiel für einen Podcast, den ich jetzt produziere oder wo wir gerade in der Vorphase sind. Da geht es um, da produziere ich zusammen einen Podcast mit, einem Zen -Buddhistischen, mit einer zen-buddhistischen Gemeinde und wir äh, verpodcasten da immer so die, ähm, die Lehrunterweisungen des Senmeisters, der auch also äh, sehr großen Unterhaltungswert hat der Mann. Also mit einer Predigt in der okay. Kirche ist das gar nicht zu vergleichen, sondern das ist einfach echt geilen Nährwert. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, das war äh, im, im, äh, während, während solchen Zen-Meditationen gibt es dann auch immer Rezitationsphasen. Und da hatten sie mal aus dem Mutterkloster in Japan hatten sie jemanden zu Gast, der dann so eine Solo-Rezitation gemacht hat. Und da haben wir zum Beispiel ein Stück draus. Plus die haben dann immer so ein Instrumentarium mit irgendwelchen Klingeln und Glöckchen und so. Und da haben wir was Schönes draus gestickt. Das kannst du natürlich auch mit eigenem Material machen. Da kannst du dann ganz sicher sein, dass es wirklich Public Domain ist. Weil ist ja deins. So, ne? Ja klar. Und das baue ich dann da habe ich so gewisse vorgefertigte Setups. Ich nehme einfach immer die letzte Folge, schmeiße die den Content quasi raus und packe den neuen Content rein und lasse meinen mein Jingle-Kram drumrum stehen. So, ne? Ah ja, okay, und das wäre auch ganz clever eigentlich. Das Schöne an, an Garage Band ist dann, dass du da auch von vornherein sagen kannst: ich nehme hier einen Podcast auf, ein Podcast-Projekt, hast okay. dann auch gleich irgendwie, wo du dann äh, deine, dein Cover reinhauen kannst und deine ähm, Indexmarken setzen kannst. Weil so gerade bei solchen modernen Formaten wie M4A oder Og, kannst du ja dann, hast du dann auf dem Player, wird dir gleich mit angezeigt, welche Kapitel es gibt, kannst du an bestimmte Stellen springen, kannst du sogar so weit treiben, das nutze ich jetzt nicht, aber du könntest jetzt mit M4A zum Beispiel einen äh, eigentlichen Vortrag machen, ne, kannst dann auch äh, URLs und, und Grafiken an jeweiliger Stelle ja. einblenden, ne, dass man dann direkt draufklicken kann und dann, was weiß ich, direkt die Show Notes im M4A mitverarbeitet hat. Das geht alles so. ne. Das ist natürlich auch äh, attraktiv. Äh, andererseits bin ich auch so, Ich hatte, ich hatte, habe mein iPod ist immer voll <lacht> und äh, das kommt dann schon manchmal zum Gerangel im äh, wöchentlichen äh, Update von dem Podcast, weil ja. je nachdem, wie groß die von der Dateimenge her sind, was natürlich äh, bei M4A und auch äh, natürlich deutlich größer ausfällt als bei einer MP3. Äh, eigentlich umgekehrt. Wenn du alles richtig gemacht hast, ist es genau umgekehrt. MP3 ah, ja, okay. ist definitiv größer als M4A oder Ogg. Okay. Also je länger der Podcast ist, umso deutlicher wird das. Ich habe so, äh, sagen wir mal, bei so einem typischen anderthalb Stünder, wo ich mit Katharina in den Denkblasen quatsche, habe ich dann am Ende bei MP3 irgendwas 70 MB und bei mhm. M4A vielleicht nur 48 oder sowas. Ne? Wobei das okay. auch noch nicht ausgereizt ist. Ähm, der nächste Schritt ist nämlich, wo ich jetzt gerade mal endlich mal angefangen habe, mit zu experimentieren. Äh, wurde mir noch gestern dringend von einem Podcaster-Freund geraten, der sagte, ey, tut mir leid, aber dein Podcast ist zu leise. Der hört das nämlich immer auf Arbeit unter seiner Mickey-Maus, unter seinem Gehörschutz und äh, hat dann auch keine Hände frei, um dann irgendwie seinen Pod äh, an seinem an seinem Podcatcher, an seinem Podplayer darum zu äh, fuckeln. Yeah. Und meinte, im Vergleich zu den anderen, die alle... Ähm, vernünftig nachbearbeiten, bist du zu leise und da gibt es so der Standard, der Goldstandard für die Post-Production ist ähm, Auphonic, das ist ein kostenfreier Online-Dienst unter auphonic.org, glaube ich, müssen wir mal einfach googeln, Auphonic, das sind Österreicher, die haben eine komplette post production online -Dienst. Für lau, da schmeißt du Aha. deine, deine MP3-Datei oder ich habe noch nicht ganz rausgefunden, in welchem Format man da eigentlich hinschicken sollte. Wahrscheinlich in einem Rohformat, das nicht komprimiert ist, sowas wie, wie Wave oder so. Ne? Bei mir ist das Problem aus, ich habe noch nicht rausgekriegt, wie ich eine Wave-Datei äh, auf einfachen Wege aus meinem GarageBand rauskriege. Deswegen mache ich immer eine möglichst unkomprimierte, möglichst riesige MP3-Datei und lade die den dann hoch. Und die können nicht nur so Post-Production machen, dass dann der Sound wesentlich geiler wird. Rausch, Rauschen rausnehmen, die Lautstärke anpassen, dass alle Bestandteile gleich laut sind, dass das auch wirklich schön knackig ist und, und, und. Das machen die so wie, das ist so deren Kern. Das Ganze drumherum ist auch noch, dass sie auch diese komplette Bestückung mit Kapitelmarken machen können und MVAs und beliebige wilde Formate da raushauen. Ich produziere zurzeit in. M4A, MP3, Org und Opus. Mhm. Und ähm, das kannst du, da kannst du Presets bauen. Äh, und ähm, dann sagst du einfach hier, ich mache jetzt eine Runde Wasserdrachen, dann schmeißt er dir alles da dran, was du normalerweise jedes Mal wieder eintippen müsstest. Wie was weiß ich, wie du heißt oder was für eine Lizenz da steht, und und und. Und nicht nur das, der, ähm, du kannst dann auch verschiedene nachgelagerte Services anbinden, wo dann äh, das zum Beispiel von äh, äh, Auphonic direkt auf meinen Webspace geschmissen wird, äh, wo die Sachen lagern. Es wird direkt zu, ähm, zu Soundcloud weitergegeben, in meinen Soundcloud-Account. Und es wird direkt äh, auch total spannend, das Coverfoto als Standbild und dann bei YouTube das Ganze abgelegt, <lacht> so, ne, dass du also quasi eine möglichst breite ähm, äh, breit aufgestellt bist, wo du es überall hin verteilt hast, weil je mehr Plattformen und Kanäle du benutzt, umso wahrscheinlicher ist es, dass es so seine, zu, zu einfach zu seiner Zielgruppe findet, so, ne? Und das finde ich mhm. total angenehm. Du kannst auch, was weiß ich, irgendwie Dropbox anbinden oder sowas. Du schmeißt einmal die Datei dahin. Der Rest passiert bei Orphonic automatisch. Und am Ende hast du den Kram wieder zurückgespielt. So Und das machen die auf Spendenbasis zurzeit. Okay. Also kann ich für ja, die post production nur allerwärmstens empfehlen. Also die können mhm. zwar auch die, wenn du ein schlechtes Mikro hattest, machen sie auch kein besseres Mikro daraus. Aber sie holen das Möglichste überhaupt aus der Datei raus, Besser als, also da musst du schon Toningenieur sein, damit du überhaupt weißt, was die da tun. So, also, das ist mein Eindruck. Mhm. Ne? Und das ist für den. Ja, da sind wir eigentlich fast schon wieder bei der Plattformdiskussion, weil halt Tumblr das Problem hat, dass sie dort nur MP3 akzeptieren. Pass auf, da kommt er ja jetzt nämlich. Distribution wäre der Punkt, ähm, ja. worum man langfristig nicht drumrum kommt oder was so Best Practice zurzeit einfach ist. Ähm, Besorgt euch eine Domain, besorgt euch ein bisschen Webspace. Sowas kriegt ihr schon ab ähm, unter, weiß ich nicht, vielleicht drei Euro im Monat. Ja, muss ja nicht unbedingt irgendwie bei solchen äh, ähm, netten, netten Hostern wie Domain Factory sein, die ich persönlich bevorzuge. Du kannst natürlich auch, was weiß ich, Strate oder 1 und 1 nehmen. Ähm, da kriegst du es ein bisschen günstiger, aber dafür nicht so viel Service. Da kann man nicht, habe ich immer den Eindruck, man kann da nicht mit echten Menschen <lacht> sprechen, wenn man was schräg mhm. ist. Aber ich sag mal, hochgegriffen kleiner 5 Euro pro Monat und dann hast du deine eigene Private Property, weil das Problem bei Tumblr ist, erstens hast du ziemlich viele Restriktionen von Dateimenge, die du hochladen kannst, Art und Weise, was für Dateien du da hinschmeißen kannst. Du hast Ärger mit dem Feed. Ähm, und wenn du Pech hast, äh, äh, gehören dir nicht mal hinterher die, also äh, haben die die Rechte, die Mitnutzungsrechte an deinen Produktionen, je nachdem, was in kleinen Produkten steht. Und wenn es ganz dicke kommt, machen die den Laden einfach zu und sagen, ja, pff, wieso? ne? Und äh, es ist immer so das Problem, wenn irgendwas kostenlos ist, wirklich kostenlos, die nicht mal eine Spende haben wollen, wie die Jungs von Auphonic. Wenn etwas kostenlos ist, bist meistens du das Produkt. So, ne? Und deswegen sehe ich das eher kritisch, das äh, auf so einer Plattform wie Tumblr laufen zu lassen, weil du da einfach nicht die Hausherrin bist, du hast da einfach nicht das Sagen. Ähm, ich würde mir einen eigenen Webspace äh, einfach schießen mit einer eigenen Domain. Das ist dann dein Ding, das kann dir auch keiner mehr wegnehmen. Ähm, und würde da tatsächlich die besten Ergebnisse hast du zurzeit mit WordPress, weil dafür gibt es die ach so göttliche, äh, das ach so göttliche Podlove. Es ist das ein Plugin, potlauf heißt das, ähm, das gerade von den vielen Podcast-Plattformen, CMS-Plugin-Geschichten einfach das ist, was am allergeilsten einfach läuft, wo du saubere Feeds rauskriegst für jeden einzelnen ähm, einzelnes Datenformat, das du produzierst, einen eigenen Feed, den du dann wiederum ohne Probleme, ich habe null Probleme mit meinen Feeds gehabt von Anfang an, ähm, okay. habe die bei iTunes eingereicht, zwei Tage später waren die akzeptiert, da gab es überhaupt keine Diskussion, läuft alles, ist alles tipptopp. Ähm, Gerade das ist halt von Leuten entwickelt worden, die ständig dieses Gleiche das Theater hatten, was du eben beschrieben hast. Feed geht mhm. nicht, dann hast du irgendwie hier diese Begrenzung und jenes Problem und tralala und pipapo. So, ne? und, ähm, Aber dazu hätte ich nochmal zwei Fragen. Bitte. Äh, das eine, WordPress, ähm, äh, braucht man das auch, wenn man diese Domain-Webspace nochmal hat? Und wenn ja, wie packt man das dann noch mit drauf? WordPress ist ja ein Content Management-System, das eigentlich so aus, aus als Blogsystem angefangen hat. Du kannst WordPress kannst du dir kostenlos runterladen bei WordPress.org. Das installierst du und auf, auf deiner Website brauchst du einfach nur die per FTP, die Dateien auf den Webspace schieben und machst dann, was da steht. Der Rest passiert mehr oder weniger von selber. Das sage ich jetzt so leicht, so leicht ist es nicht. Also, aber ich, äh, ähm, sagen wir mal, Installationsaufwand ist jetzt irgendwas mit mit Plug in installation mit allem pipapo. Wenn ich mal in Hamburg bin, ja, und du einen Nachmittag okay. Zeit hast, dann kriege ich am Ende noch ein schönes Essen, <lacht> ja, und dann sind wir <lacht> alle glücklich. So, ne, das ist äh, so. Das ist, also, der Aufwand ist dann, nimm dir mal einen Samstagnachmittag Zeit und jemanden, ja. der das schon mal gemacht hat, und dann ist am Ende des Tages, gehst du feiern, so, ne. Ja, das, das äh, hört sich schön an. <lacht> ich habe Kunden, hab ja. Kunden in Hamburg. Ich würde dir vorher Bescheid sagen, wenn das für dich denn interessant ist, das so zu machen. So, ne? Ja, können wir gerne machen. Aber nochmal ne, zu der zweiten Frage vielleicht. Ähm, wenn man denn dann diese Webspace ähm, sich zulegt für so und so viel Euro im Monat, ist es denn dann etwas, wo man auch, also ich meine, ist man da nicht automatisch auch extrem haftbar für alles, was da so passiert? Auch unter anderem, ich meine, ich bräuchte da jetzt keinen Login-Bereich, aber diese ganzen Geschichten mit Datenschutz und rechtlichen äh, Geschichten, das ist mehr als so private Podcasts so ein ganz schön heiß. Wie machst du denn das? Äh, also du bist genauso haftbar wie sonst auch. So, das ist ja pff, äh, du veröffentlichst. Naja, du also wenn man wenn man eine richtige Website hat und nicht nur auf einem äh, also klar für die Inhalte bist du, sowieso, verantwortlich. bist du sowieso bist wenn wenn du sowieso verantwortlich, ja. In so einem Verbund bist wie Tumblr oder Ähnliches. Ja. Dann hat der ja insgesamt, hat der ja beispielsweise eine Datenschutzbestimmung und erzählt dann dem User, was für Cookies, was speichern denn hier die Cookies, was für Daten sammle ich denn jetzt von dir. Ja, das aber damit, ja da fängt es ja schon an. du das, das kannst du ja überhaupt nicht kontrollieren. Bei WordPress ähm, äh, bist du diejenige, die bestimmt, ob überhaupt irgendwelche Cookies irgendwo hingesetzt werden oder nicht oder sonst wie oder sonst was da gibt es dann ähm, äh, vor allem, wenn das nicht kommerzielle Sachen sind, brauchst du ja laut laut hier, äh, äh, muss man mal ins Telemediengesetz gucken, ähm, du bist nicht mal Impressumspflichtig. Also ich finde, es gehört zum guten Ton dazu, zu sagen, hier ist von mir, da und da erreichst du mich, wenn du ein Problem hast und peng Ende. Ähm, es ist Na ja, natürlich... Das scheiden sich auch so ein bisschen, die Geister habe ich jetzt auch wiederum gelesen, also ja, äh, ich mache das zwar privat, aber dadurch, dass ich an, auf einer öffentlichen Plattform Dinge zugänglich mache, meine eigene Meinung Meinungskultur, hm. ist es einem breiten Publikum geöffnet. Und da in dem Moment bin ich eigentlich in der Öffentlichkeit und in dem Moment ähm, bin ich eigentlich impressiv. So habe ich es jetzt gelesen bei einem Rechtsanwalt. Dann kann, dann kann dir ja gar nichts drin. passieren, wenn du dann einfach dann äh, ein ordentliches Impressum hinsetzt. Also deswegen, das ist der Grund, um dann nicht in irgendeiner Grauzone zu sein, setze ich halt grundsätzlich einfach ein Impressum hin und fäng, fertig, so ne? ähm, mhm. Wie gesagt, für die Inhalte bist du sowieso verantwortlich. Ähm, mhm. Du hast nur ähm, nicht nur die Verantwortung, sondern in dem Fall, wo du deine eigene... Umgebung hast, sondern auch die Kontrolle über das, was da passiert. Weil sonst hast du das Problem. Weiß, Entschuldigung, da warst du gerade kurz fest, die Wasser auch. Du hast ja nicht nur die Verantwortung, so wie du sie sowieso hast, auch bei Tumblr, sondern du hast auch die volle Kontrolle darüber, was passiert. So, ne? mhm. ähm, Sowohl ähm, was mit deinen Daten passiert und mit den Daten derer, die auf deine Website gehen, weil ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass ich weiß nicht, ob du diese Diskussion rund um Analysewerkzeuge kennst, so äh, irgendwie. Dann? Analysewerkzeuge, sowas wie Google, äh, Google Analytics äh, versus solchen Sachen wie Pivik-Analyse und sowas. Da hast du auch immer das Problem, dass du Nutzerdaten erhebst ähm, und dann einfach dafür haftbar bist oder dafür verantwortlich bist, was mit diesen Nutzerdaten passiert. Ähm, hm. Das ist ja in dem Fall, ist es ja, das, was du machst, ist ja ein reines Hohlangebot. Da müssen aktiv Leute hingehen und genau dein Ding wollen und können sich das dann da abholen. So, ne? Mhm. Du, ähm, ähm, wenn du da keine Analysewerkzeuge laufen hast, dann kriegst du nicht mal mit, wer das war. Du weißt keine IPs, du weißt überhaupt nichts. Du siehst vielleicht noch, wie viel Mal äh, wurde denn auf diese Datei geklickt. Ja, kann aber auch ein Bot gewesen sein. Kannst du so erstmal überhaupt nicht unterscheiden. So. Also da würde ich mir ähm, nicht allzu große Sorgen machen. Das ist, ich sehe es einfach so, es ist wie am Straßenverkehr teilnehmen. Jeder mal Augen auf, links und rechts gucken, gucken wie der Verkehr fließt, einreihen, mitmachen, fertig. So ne, Das ist gesunder Menschenverstand. Wir sind erwachsene Leute und wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Wenn uns jemand was ans Zeug flicken will, dann schafft er das so oder so. Da gibt es immer irgendwas, wie man... Ähm, da jemanden ähm, irgendwie ans Bein pinkeln kann. Aber ich gehe einfach durchs Leben mit der Einstellung, ähm, dass äh, die Menschen sind gut, die Welt ist schön und das Universum ist dazu gemacht, dass die Dinge leicht gehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, damit fahre ich gut. Ja? Also aufmerksam sein und trotzdem sich freuen, weil wenn du hinter jeder Ecke die Gefahr lauern siehst und misstrauisch bist, die Welt ist so, wie wir sie sehen wollen, finde ich einfach an der Stelle. Also ich denke einfach von der, du bist rechtlich besser gestellt, gerade was da, was was ähm, den Schutz deines eigenen Werkes angeht und die Kontrolle darüber, was mit deinem eigenen Werk passiert, wenn du es auf deiner eigenen Website liegen hast, als wenn du es zu äh, Tumblr zum Beispiel hin äh, hin gibt Da gibt's ja äh, musst du dir auf jeden Fall mal angucken, wie da zum Beispiel die Rechte sind, ob Tumblr sich zum Beispiel frei hält, dass äh, alle Sachen, die zu Tumblr hochgeladen werden, von Tumblr für beliebige Zwecke weiterverwendet werden können, ohne dass du irgendwas dagegen machen kannst. Würde mich nicht wundern, ich weiß nicht, ob es da steht, aber es würde mich nicht wundern, wenn es da stünde. Ja, das, heißt, das heißt nicht, dass sie von ihrem Recht Gebrauch machen, aber sie halten sich das frei für zukünftige Entwicklungen einfach. Ne? Also von daher, ich würde auf jeden Fall eigene Website mit eigenem CMS und da bietet sich einfach an, WordPress in Kombination mit Podlove zu verwenden, weil es einfach so viel unkomplizierter ist als alles andere und einfach saubere Technik hinten, also saub, einfach saubere Daten hinten rausfallen. so ne? Okay. Mhm. Braucht man dann zusätzlich noch einen FTP-Server oder... Das ist ja quasi dein, dein Lieferanteneingang, den du sowieso hast, eine FTP-Zugang. Okay. Ne, stell dir mhm. vor, deine Website wie ein Supermarkt, HTTP, das was du im Browser machst, das ist quasi die Fronttür, da gehst du vorne rein. Und äh, hinten die Lieferrampe, das ist FTP, da äh, bist du, die da den Schlüssel hat ähm, und ins Lager Sachen reinschieben kann. So, ne? so kannst du das, das vorstellen. Ist, äh, eine sehr gute, ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, ich erkläre das jeden <lacht> Tag 20 Mal diversen Kunden. Ja, das, so, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> genau meine, meine <lacht> ja, okay. Arbeit. Ja, und, und PR-mäßig, da kann ich dir, glaube ich, nicht viel erzählen. Da wirst du mir mehr erzählen können, als ich dir. Ich mache es zurzeit so, dass ich so meine Kernhörerschaft, äh, den schicke ich ähm, jeweils eine E-Mail, wenn es eine neue Folge gibt. Mhm. Und ansonsten gibt es auch jetzt inzwischen Leute, wo ich einfach sehe, die von sich aus durch Mundpropaganda auf diese Podcasts aufmerksam werden oder mhm. wenn ich die mit anderen zusammen produziere, dass auch dann also über die Quellen denn jetzt einfach Sachen kommen. Auch nochmal starten wollen ist, neben der Geschichte, dass wir das, wie gesagt, in unserem Freundesbekannten und Bücherkreis sozusagen kommuniziert haben, ist, dass wir ja, so ein bisschen auf das gedruckte Wort äh, gehen wollen. Das heißt, ähm, ursprünglich hatte ich mal die Idee, dass man einfach Visitenkarten kriegt man ja an jeder Ecke hinterhergeschmissen. Mhm. Dass man einfach Visitenkarten mit einer Art äh, Logo oder Schriftzug versieht und ähm, da auch nochmal so ganz kurz in einem Satz draufschreibt, was wir eigentlich sind, was wir machen. Also weil viele Deutschen kennen ja gar keinen Podcast. Wie komme ich dahin hin? Was, wie kriege ich das überhaupt äh, abgespielt sozusagen? Und dass man da einfach ganz kurz äh, erklärt, was es ist und dass man die dann... Natürlich mit Erlaubnis, beispielsweise in Bücherleben, ähm, also öffentlichen Verkehrsmitteln, was auch immer, also dass man die dort einfach auslegt. Ja. Ähm, oder auch ähm, dadurch, dass wir eben in vielen Buchcommunities unterwegs sind, ähm, man verkauft ja auch mal ältere Bücher auf Ebay oder tauscht die in so einem Tauschticket irgendwie aus, also dass man, dass man die so in Credits umwandelt. Und wenn man die dann wegschickt, dass man äh, da dann äh, auch noch mal so nette, nette Kleinigkeiten mit reinlegt, wie beispielsweise ähm, selbstgebastelte Lesezeichen, die mhm. einfach den Link noch mit beinhalten. Packen QR-Code also, drauf. Einfach, äh, ja, so nach dem Motto, Mach genau. Papier klickbar. Also, macht Papier, klickt genau. Also äh, da muss ich auch gestehen, da bin ich äh, raus <lacht> in dem Moment, aber äh, super easy richtig, richtig toll diese Zeichen und äh, ja. Genau, Sache, sie soll sich mal irgendwie, was weiß ich, QR-Code-Generator.com angucken oder sowas, da kriegst du äh, einfach, kannst ja, du dann genau. und dann Link das mit oder so. Wobei, da ist wieder die Sache, ich meine, gut, es haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 40 Prozent aller deutschen Smartphones, ja. ähm, Aber die anderen 60 Prozent eben nicht, ne? Und das ist dann doch noch mal einfacher, wenn man den Link einfach drauf schreibt. Ja, das auch. Aber ja, jeden ja. Tag werden das weniger, ne? Ja, Die, die Zeit... Ja, wie gesagt, 40 für mich schon ganz schön viel, also Zeit arbeitet für uns. Selbst meine Mama hört Podcasts, sie hat keinen Internetanschluss, ne? Die äh, ja. sagt immer, Junge, und brenn mir das noch, äh, hier, ne, von deinen Radiosendungen, brennst du mir wieder eine CD, wenn du wieder eine vollkriegst. <lacht> Total schön, so, ne? Das ist das. das war wirklich cool. Ja. Ähm, ja. Äh, ich finde es auch immer interessant, so lokal zu gucken, wie man sich vernetzt. Hier in Paderborn gibt es ein Uniradio, wo ich einen ähm, ähm, ganz guten Draht hin habe, wo wir dann schon mal gemeinsame Klamotten mitmachen. Oder wie gesagt, unser OWL-Podcast-Cluster, wo man einfach so sich gegenseitig Multiplikatorfunktion zukommen lassen kann. Ähm, wenn ja. man Sachen mit regionalem Bezug find, das kommt macht. Das aber auch extrem drauf an, für was man sich so interessiert. Also ja ich würde mir jetzt keinen Podcast über, weiß ich nicht, Automechaniker anhören oder Automechanik anhören in dem Fall. Äh, so, Also ich glaube, da kommt auch noch mal, um, um wirklich Streuverluste auch so ein Stück weit zu vermeiden, dass man wirklich auch noch mal auf die Zielgruppe zugeht. Also wirklich vor Ort, was weiß ich, du hast es schon gesagt, da gibt es sicherlich ja auch in in Paderborn so diese Rundgänge oder so, also dass man da vielleicht mit dem Tourismusbüro irgendwie noch. Ja, die sind sogar von wird. selber auf mich zugekommen irgendwie und äh, nach dem Motto so, ähm, äh, wenn der Weihnachtstrubel vorbei ist, lass uns mal reden. Was kann denn Podcast für Paderborn tun? So, ne? Klasse. Das ist, das ist schon sehr schön, wenn man da die Weil richtigen Weil kommt es genau dahin, wo es eigentlich wirkt ja. und nicht ähm Ne, weil, wie gesagt, es ist zwar schön, wenn man ähm, ja, sich gegenseitig als Podcast sozusagen äh, verlinkt, aber wie gesagt, gerade für die Zielgruppe ist es nicht unbedingt das, äh, nicht unbedingt konkurrent. Also insofern ähm, äh, bin ich dann doch immer sehr dafür, das auch wirklich bei der Zielgruppe dann halt zu platzieren. Ja. Ich glaube, das bringt nochmal ein bisschen mehr. Ja, lass uns doch so verbleiben. Ähm, äh, ich denke mal an euch, wenn ich äh, nächste Mal in Hamburg bin und dann sehen wir uns. Ähm, ja. Und ich tausche, ähm, ich tausche Distributionsweg und Technik, Tralala und Schnittberatung gegen äh, vernünftige Dosis. Äh, okay, wie netzwerke ich denn richtig? Ja, ich glaube, da gibt es noch einiges zu lernen. Ja, ja kein Problem. Also ich werde auf jeden Fall, äh, vielen Dank für die ganzen Infos, die du mir hier gegeben hast. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal mit äh, in Anführungsstrichen meiner besseren Hälfte darüber reden. Ähm, Sag schöne Grüße. Genau, was ja, ja habe ich schon äh, ausgerichtet. <lacht> wir haben vorhin ganz kurz nochmal telefoniert. Ich würde mal ähm, dann genau. Bescheid sagen, sobald dieser Podcast hier online ist. Ähm, und dann ja. kannst du das auch nochmal nachhören, was da genau drin äh, vorkam oder was wir uns erzählt haben. Ich höre mir das auch nochmal an. Und ja. ähm, schreib noch nochmal ein paar Shownotes dabei, sodass man das auch noch verlinkt hat. Ja. Ja, und super. Äh, dann können wir mal gucken, wie das äh, sich weiterentwickelt. Also ob Tumblr oder nicht, ihr seid online, ihr werdet gehört, ihr habt Hörerschaft. Ich ähm, finde es großartig, um jeden äh, Podcaster und jede Podcasterin mehr da draußen. Und, äh, ja, ich freue mich ein auch, super und, äh, wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Infos. Wir schauen uns das alles an, was da für uns rausziehbar ist und was wir umsetzen können in welcher Zeit, weil wie gesagt, das ist bisher noch ein privates Projekt, was wir nebenbei machen und ähm, ja, gerade mit, mit Kosten muss man immer ein bisschen gucken, was, was geht, was geht nicht. Genau. Und ähm, ja. Das kann ja Aber, auch langsam ähm, wachsen. Also da muss man irgendwo den Weg zwischen ja. ähm, man kann einfach hier sehen, es geht alles zwischen irgendwie High-End, Mikro-Tralala und einfach einen Smartphone in die Luft halten. Da gibt es so viele Möglichkeiten zwischen und für jeden gibt es da, glaube ich, den passenden Weg, weil es muss ja einfach handhabbar sein. An ich der denke Sch auch fast, dass beispielsweise solche, solche Geschichten wie die Plattform jetzt bei uns wahrscheinlich eher ja. an erster Stelle stehen werden, um das Ganze einfach auch auf nochmal den größeren Distributor machen iTunes oder eben auch Podcast.de oder Podcast.org halt zu bringen, mhm. dass das mit dem ASS-Feed vernünftig funktioniert und dann im zweiten Schritt halt nochmal ein bisschen verfeinern mit äh, Schnitt und Mikro und so weiter und so fort, denn sobald wir mehr Follower haben und auch wirklich Leute, die das Ganze abonnieren und sie das mit Zahlen belegen können, in dem Zeitpunkt kann man auch auf ähm, Sponsoren zu gehen. Hm. Beispielsweise und kann auch noch mal gucken, wie kann man da zusammenarbeiten, ohne dass es jetzt mega werblich wird, ja. aber ähm, ne, dass man eben da auch nochmal Unterstützung kriegt für eben diese größeren Anschaffungen. Wunderbar. Ähm, an der Stelle, was immer nicht vergessen sein soll, es ist ja nun mal ein Podcast ähm, und alle, die da draußen zuhören, wie macht ihr das? Erzählt uns von eurem Setup, was für Tipps habt ihr, was für Ideen, wie macht ihr das? Geht mal einfach im Kopf durch, was für Formate habt ihr, mit welcher Aufnahmetechnik geht ihr zu Werke, wie macht ihr Schnitt und Mix, wie geht die Distribution und wie läuft eure PR und eure Netzwerkarbeit? Das wäre mal toll zu erfahren. Ihr könnt das äh, entweder per Kommentarfunktion unten in die Kommentare einfach reinschreiben oder ihr schreibt deine E-Mail an mail at podcast clusterde Wir freuen uns, von euch zu hören. Ich sage danke an Ilana und schöne Grüße nach Hamburg und euch allen da draußen gute Nacht und Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss.